Herzlichen willkommen nochmal beim zweiten Block auf Bühne 3 am dritten Tag der Foskis. Wir hatten leider ein kleines technisches Problem, aber nun wissen Sie auch, dass wir andere Musik auch auf Lager haben. Im ersten, äh, ja in diesem Block geht es hauptsächlich um Rasterdaten und Fernerkundung und Satellitenbilder gibt es ja inzwischen reichlich, kostenlos und auch in einer hohen Frequenz zur Verfügung, aber auch diese muss man qualitativ Auswerten können und wie man das macht, und das Thema Bewölkung spielt dabei auch mal eine Rolle. Das zeigt nun jetzt Andreas Rabe. Er stellt uns das Kugis-Plugin for q vor. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, mein Vortrag hat den Titel: Ein Kugis-Plugin zur Ableitung wolkenfreier Bildkomposite aus frei verfügbaren Landsat- und Sentinel-2-Satellitenbildern. Das Plugin. Die Hauptziele des Plugins waren für uns, dass wir eine einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche ähm, erreichen wollten, wo man den kompletten Workflow von Datenimport über qualitative Screening und äh, die letztendliche Kompositbildung ähm, ja, abhandeln kann. Äh, und wir haben Wert darauf gelegt, dass äh, das Datenmodell, die Datenhaltung äh, lokal und dateibasiert ist, damit man dann auch mit extern Tools wie ähm, Skriptsprachen Python R und so weiter äh, auf die Daten äh, unkompliziert zugreifen kann. Also das Plugin ist nicht gedacht für äh, die Massenverarbeitung äh, von Daten, sondern eher zur wissenschaftlichen ähm, Voranalyse ähm, für für Lehre, ja, für den akademischen Bereich. Als Einstieg wollte ich mal erstmal zeigen, was äh, wir unter einem wolkenfreien Bildkomposit äh, verstehen können. Also im Prinzip ein äh, geschlossenes Bildprodukt, wo ähm, jegliche Artefakte, äh, Wolken, Wolkenverschattung, äh, Wolkenschleier, alles, was man üblicherweise nicht in seinen Daten für die äh, weiterführende Analyse haben möchte, äh, entfernt wurde. Und äh, mit, mit diesem Plugin, was ich heute vorstelle, kann man das erreichen. FOS4Q hat einen großen Bruder. Es ist die Software namens Force. Das ist eine Kommandozeilenbasierte Prozessierungsumgebung, die wirklich für Massendatenverarbeitung gedacht ist. Die enthält auch alle essentiellen Teilschritte, die in einer Fernerkundungsanalyse-Workflow-Kette enthalten sind von der, von der Wolkenerkennung, Co-Registrierung, atmosphärische Korrektur, topografische Korrektur. Datenwürfelerstellung, statistische Aggregation, Zeitreihenanalysen und weiterführende Analysen wie Trendanalysen, Veränderungsanalysen, Klassifikations- und Regressionsanalysen. Ähm, und ursprünglich hatten wir die Idee, dieses System äh, direkt in Kugis anzubinden und äh, das Plugin sollte lediglich die grafische Benutzeroberfläche darstellen. Da ähm, haben sich aber technische Probleme ergeben, die wir nicht... Äh, umgehen konnten, also das System ist äh, rein Linux basiert, es gibt zwar eine Docker-Lösung dafür, aber wir haben keinen zufriedenen Weg äh, gefunden, ähm, dass an die Endnutzer unsere Zielgruppe, was hauptsächlich Studenten sind und andere Leute mit wenig technischem Hintergrund, ähm, da hat sich selbst die Docker-Lösung, die Cross-Plattform wäre, dann äh, nicht bewährt und wir haben uns dann erstmal dazu entschieden, dass das plug äh, reimplementierung von einer Teilfunktionalität ist des ursprünglichen, ursprünglichen Source-Software, Soft Force-Software, ähm, und wir beschränken uns nur auf die Erstellung des eigentlichen Datenwirbels, also in den Datenimport der, der Satellitendaten, die man sich frei herunterladen kann bei der ESA und der NASA, und äh, dann die Ableitung der Bildkomposite. Das funktioniert dann jetzt halt äh, in Python und Cross-Plattform in allen Kugels-Varianten. Mal als Einstieg, ein bisschen Überblick über die Daten, also üblicherweise ähm, kriegt man von einem Datenprovider Satellitenbilder, kann man sich runterladen, hier meine einzelne einzelne Landsatzszene, der, der Sensor fliegt, äh, der nimmt die Daten in so äh, über einen Überflugfaden auf und äh, man hat im Prinzip äh, pro Tag so einen Pfad für so einen Sensor und wenn man sich über mehrere Tage sich Daten äh, beschafft, dann hat man einen, einen reichhaltigen Datensatz, der aber, wie man hier sieht, noch... Äh, nicht geeignet ist, um weiterführende Analysen damit durchzuführen. Da wäre nun der erste Schritt, ähm, Qualitätsmerkmale ähm, zu, abzuleiten, also Wolkenbedeckung, Wolkenverschattung, Aerosolgehalte in der Atmosphäre und ähm, auf dieser Grundlage kann man dann gewisse Bildbereiche ausmaskieren, die man äh, nicht haben möchte. Und wenn man das dann mit allen seinen äh, Daten macht, die man ähm, verarbeiten möchte, dann erhält man für jeden Bildpunkt, das ist jetzt hier mal eine Zeitreihe für ein einzelnes Pixel, also in den Sensorkanälen erhält man dann eine Zeitreihe über die Zeit und wenn man sich dann für einen Zeitraum alle Daten nimmt und die aggregiert, zum Beispiel über eine Mittelwertsbildung, dann kommen wir zu unserem flächig geschlossenen Bildkomposit. So, in der, in der Software hat man nun in der Eingabemaske äh, die Möglichkeit äh, zu definieren, welche Wellenlängen möchte man verarbeiten und äh, das Plugin spezialisiert sich auf Landsat und Sentinel-Daten, habe ich hier mal einen Überblick über die äh, Sensorwellenlänge gegeben, wo die auf dem elektromagnetischen Spektrum platziert sind und ähm, hier ist eine Zuordnungstabelle, also wir haben dann Klarnamen definiert und äh, hier sieht man dann für die verschiedenen Sensoren, welche ähm, Kanäle dann auch Blau, Grün, Rot und so weiter ähm, zugeordnet werden. Und in der Benutzeroberfläche kann der Nutzer dann entscheiden, welche dieser Kanäle, für welche dieser Kanäle er dann ähm, Bildkomposite ableiten will. Zusätzlich hat er die Möglichkeit, aus den Originalkanälen auch äh, weitere. Indizes abzuleiten, Vegetationsindizes wie den NDVI, den EVI und so weiter oder Tested-Cap-Komponenten. So, und dann ähm, wäre die einfachste Möglichkeit zu sagen: Okay, für diese selektierten Komponenten, die mich interessieren, möchte ich jetzt die Daten lediglich screenen und ähm, eine freie Zwischenergebnis bekommen, aber die Daten noch nicht verdichten. Also diese Daten würden sich jetzt eignen, um Zeitreihenanalysen zu machen. Für andere Analysen, wie zum Beispiel Klassifikationsanalysen, ähm, bräuchte man üblicherweise einen geschlossenen äh, Datenraum. Da bietet es sich jetzt an, äh, Komposite abzuleiten und ein Komposit ähm, ist im Prinzip für, ein, für einen definierten Zeitraum hier unten in der gelben Box, alle Daten, die vorhanden sind, über eine Aggregationsfunktion miteinander zu verrechnen. Also in diesem Beispiel für Deutschland ein Mittelwertskomposit für äh, die, ja, für drei Kanäle als darstellen und mal zu sehen. Neben Mittelwert kann man andere Funktionen benutzen, wie das Minimum, das Maximum, Standardabweichung oder auch Perzentile. eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt lange Zeit rein hat, dann kann man ein systematisches Spinning äh, bekommen, zum Beispiel monatlich, also hier ist für ein Jahr mal die verschiedenen monatlichen Komposite aller verfügbaren Landtagdaten für das Jahr 2009 ist das, glaube ich. Da sieht man schon, in Abhängigkeit von Jahreszeit äh, ist auch die Datenverfügbarkeit unterschiedlich und äh, selbst nach Kompositbildung hat man weiterhin Datenlücken. Das müsste man dann ähm, anderweitig auflösen, indem man zum Beispiel den ähm, Zeitraum, über den aggregiert wird, äh, vergrößert oder versucht noch weiter andere Daten äh, herunterzuladen. Hintergrund äh, der Datenhaltung. Also auf der Festplatte werden die Daten in einem Tiling-Scheme organisiert. Die Original-Satellitendaten werden dabei ähm, zerschnitten in, in Kacheln, die systematisch durchnummeriert sind. Und ähm, die Reflexionsdaten werden in einem Rasterfeil abgelegt und die Qualitätsinformationen werden im zweiten Feil abgelegt. Und ähm, das sind die Ausgangsdaten für die Kompositbildung. So, für den Endnutzer würde sich das wie folgt darstellen, der würde sich die Daten äh, kostenlos herunterladen können über den Earth Explorer von der NASA, für landsat daten oder Sentinel-2-Daten vom Copernicus-Hub. Wie man hier sieht, die Datenstruktur ist hier noch deutlich verschieden. Und äh, während des Importschritts wird das halt vereinheitlicht, damit dann äh, die, die Folgeschritte äh, unabhängig von den Ausgangsdaten äh, einheitlich stattfinden. Und äh, alle Zwischenschritte kann der Nutzer jederzeit noch auf die Daten zugreifen, weil sie offen im Dateisystem liegen. So, und nachdem der Nutzer alle Daten heruntergeladen hat, äh, gibt es eine sehr einfache Eingabemaske, wo er den Download-Ordner angibt, wo die Szenen liegen und ein Output-Folder. Und dann ähm, gibt es ein vordefiniertes Tiling-Scheme, was wir verwenden, das sogenannte äh, Glance Grid System. Das teilt die Erde in sieben Regionen auf mit jeweils eigener äh, flächentreuer Projektion. Und äh, der Nutzer muss dieses Detail im Prinzip nicht äh, weiter kennen. Das wird dann auf Festplatte die Daten entsprechend äh, strukturiert und können danach einheitlich weiterverarbeitet werden. So, hier nochmal ein Überblick, der komplette Ablauf. Also, ähm, wir haben jetzt unsere importierten Daten. Der Nutzer würde den Ordner angeben, wo die Daten liegen, könnte sagen, mit welchen Sensoren äh, er arbeiten will, könnte noch äh, den, den Raum einschränken, welche Region of Interest verwendet werden sollen, könnte noch einen globalen Filter für die Date Range angeben, das äh, vorhin schon gezeigte äh, Qualitätsfiltering, könnte er sagen, welche Pixel er ausmaskieren möchte, hier die Input-Features, Wellenlängen oder abgeleitete Indizes, dann ähm, welche Produkte abgeleitet werden sollen und ob noch ein Binning stattfindet. Und dann hat er noch Optionen, äh, um den Output zu definieren, in welcher Auflösung gerechnet werden soll, ähm, wie resampled werden soll, falls die Auflösung gröber als die, die Quellauflösung ist. Ja, und als Output ähm, hat er dann pro Kachel ähm, eine lange Liste an Rasterfiles für Komposite ist in dem Pfeilnamen der Zeitraum definiert, die Auflösung und welche Aggregationsfunktion und was das Inputband war. Und für die Originalzeitreihen, wenn er nur lediglich maskieren will und nicht aggregieren will, dann ist das Naming-Scheme im Prinzip analog zu den, zum Naming-Scheme der Inputdaten. So, das war es im Prinzip erstmal, was man zu FOSC4Q Benutzeroberfläche wissen muss. Die Daten, die generiert wurden, da würde ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen für drei weitere Plugins aus unserer Abteilung. Zum einen dem Raster Data Plotting Plugin. Mit dem kann man die generierten Daten dann sehr schön ähm, in der Zeit visualisieren. Ja, also in QGIS kann man dann im Map Canvas sich einen Punkt auswählen, dann bekommt man das zeitliche profil visualisiert ein weiteres tool ist der raster time series manager mit dem kann man die daten ähm, animieren das ist ein bisschen ähnlich zu dem tool was es jetzt mittlerweile auch in kugels äh, gibt time, time manager glaube ich nennt sich das aber halt noch ein bisschen anders und ein drittes Plugin, was ich gerne nennen würde, ist der Io-Time-Series-Viewer. Hier ist der Fokus hauptsächlich darauf, äh, verschiedene Zeitschnitte nebeneinander visualisieren zu können, was besonders hilfreich ist, wenn man Referenzdaten äh, labeln möchte für weiterführende Analysen. Äh, dieses Plugin ist von meinem Kollegen Benjamin Yakimo, der ähm, hat heute auch noch einen Vortrag. So. Dann wäre ich auch schon durch. Ja, Andreas, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Wir haben auch schon die ersten drei Fragen. Und wie immer geht es natürlich bei Satellitenbildern und Auswertung auch um die Performance. Deshalb die Frage... Wie ist die Performance des Plugins, beispielsweise Rechenaufwand für ein wolkenfreies monatliches Komposit mit Abdeckung Deutschland? Das ist eine gute Frage. Das wird lange dauern, wenn man alle Daten äh, verwendet, die es gibt für ganz Deutschland und für diesen Monat. Und... Ähm, das Hauptproblem, wenn man es über die GUI in Kugis ausführt, dann äh, hat man noch keine Multiprocessing-Unterstützung, weil das in Kugis äh, Multiprocessing nicht funktioniert, aber es gibt die Möglichkeit, das ähm, ohne GUI auszuführen in einem Python-Skript. Und da könnte man dann auf ähm, einen großen äh, Server zurückgreifen mit vielen Kernen. Und dann ist das auch ähm, in erträglicher Zeit Rechenbar. Okay. Ich sage jetzt leider keine Stundenanzahl. Habe ich nicht parat. Liegt also am jeweiligen Setting, was vor Ort ist. Ähm, welche Informationen werden für die Wolkenmasken herangezogen? Zum Beispiel eigene Berechnungen oder zum Beispiel aus, den, aus dem Wolkenband bei den Sentinel-2-Daten? Ja, richtig. Ähm, also die... Eigentliche Force-Software, die ähm, rechnet diese Qualitätsinformationen selbst, also die hat als Input Level 1 Daten, aber das force q -for plugin das äh, lädt ja Level 2 Surface Reflectance Daten direkt vom Provider und da wird da von Landsat äh, das äh, Pixel QA-Band verwendet, glaube ich, heißt es noch, und äh, bei Sentinel entsprechend die bestehenden Qualitätsmasken. Und es wird dann in das äh, Schema, in dieses Schema hier überführt. gerade auf dem Bildschirm zu sehen. Ist bei Sentinel, ähm, die meisten Informationen sind da nicht verfügbar. Ähm, Landsat äh, Qualitätsmaske ist da deutlich äh, reichhaltiger. Also ist dadurch die Auswertung der Sentinel-Daten schwieriger oder... Wie löst ihr das? Ich glaube, die Qualität der, ähm, der, ähm, ja, der, der Qualitätsmasken, die sind bei, ist bei Landsat besser. Es ist zumindest mein letzter Stand. Ähm, ich habe da jetzt aber auch nicht den aktuellen <lacht> Informationen. Ja, noch eine Frage zum Koordinatenreferenzsystem. Können mhm. andere CRS als Glanz verwendet werden? Mhm. Ich versuche es gerade mal aufzumachen. Ja, also das Tool unterstützt ähm, beliebige Systeme. Wichtig ist nur, dass das in äh, diesem Dateischema hier vorliegt, also durchnummerierte, ähm, die Kachel durchnummeriert. Und dann würde das System die Ordner einfach nacheinander abarbeiten und es ist ihm egal, welche Projektion verwendet wird. Aber diese Daten müsste der Nutzer dann in seine Wunschprojektion bringen. Für den Import, den wir über die grafische Schnittstelle anbieten, haben wir hart codiertes Glens system Also prinzipiell ja, aber nicht auf der grafischen Oberfläche beim Import. Vielen Dank. Eine Frage noch. Werden beim Tiling auch die 20 Meter Sentinel-Bänder auf 10 Meter gerechnet wie in Fonds? Nein, die Originalauflösung wird <coughs> soweit beibehalten. Anne, Entschuldigung. Richtig, das geht alles in ein Raster. Da muss es dann eine einheitliche Auflösung geben. Da werden dann alle Daten auf 10 Meter gebracht. Alles klar. Vielen Dank, Andreas, dass du uns das Phosphor q plugin vorgestellt hast. Wir machen eine kleine Pause und sind um 11.30 Uhr wieder für Sie da.